Wenn Generäle, deren Handwerk der Krieg ist, vor diesem Warnen, sollten alle Alarmglocken schrillen. Doch hören wir etwas darüber in den Medien? Mit dieser Sendung macht wieder einmal KlarTV den Job, den eigentlich die Massenmedien tun sollten. Am 19. Februar 2023 berichtete KlarTV über die offenen Briefe zweier hochrangiger Generäle, die am 30. Januar 2023 dem Verteidigungsattaché der russischen Botschaft Sergei Tschukrow, in Berlin übergeben wurden. Diese Briefe haben nicht nur ideologische Grenzen überwunden. In Frankreich haben hochrangige Militärs ihre vorbehaltslose Unterstützung geäußert. Auch in den USA regt sich inzwischen unter den Generälen- und Veteranenverbänden zunehmend Widerstand. So sind der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, General Mark emilee der Colonel Douglas McGregor oder der Ex-UN-Waffeninspektor Scott Ritter für ein Kriegsende. Hinter den offenen Briefen der deutschen Generäle steht eine Initiative von 28 Organisationen, die im ostdeutschen Kuratorium der Verbände, kurz OKV, zusammengefasst sind. Diese machen sich stark für einen Dialog statt Waffenlieferungen in die Ukraine. Außerdem prangern sie die Unterdrückung der Rede- und Meinungsfreiheit an. Die Pressekonferenz des OKV fand am 27. März 2023 statt, um Mitgliedern und Sympathisanten eine Stimme für den Frieden zu geben. Hochrangige Persönlichkeiten aus Militär, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft Deutschlands zeigen nachfolgend den breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen den Kriegskurs der deutschen Regierung. Warum sind westliche Regierungen in Europa nicht gewillt, auf Meinungen erfahrenen Militärs, der eigenen Militärs, wie die Generale Kujat, fat schulze und viele andere zu hören, die sehr wohl analysieren und beurteilen können, wohin solch eine Politik führt. Wie ist es eigentlich gelungen, einen großen Teil der Menschen hier in Deutschland so kriegsreif zu machen? Und dabei spielen die überwiegend abhängigen Medien die sogenannte vierte Gewalt, eine entscheidende Rolle. Also Deutschland und andere öffentlich-rechtliche heizen rund um die Uhr, so der Deutschlandfunk zum Beispiel, rund um die Uhr diese Atmosphäre von Hass, Hetz und Denunziation an. Kritische Kanäle im Internet werden gesperrt. Dann muss man sich nicht wundern, wenn ein Großteil der Bevölkerung, ja, und tot gemacht wird, bzw. verdummt wird. Warum kritisieren wir Russland, es habe nur noch Staats- und Oligarchie-Medien, wo wir Werte basiert, ihm mit unseren Öffentlich-Rechtlichen einerseits und den Borders Springers und Bertelmanns andererseits vormachen, dass wir genau das ebenso gut können wie die Russen. Alle Militärbasen der USA müssen raus aus Deutschland und auch raus aus ganz Europa nirgends sind die Militärbasen so dicht wie in Europa. Jetzt, wo Russland so furchtbar stark vom Westen bedroht wird, besteht das Risiko, dass Russland diese Militärstützpunkte vernichten muss, bevor es selbst vernichtet wird. Im, im Gefolge des, 2 plus, des 4 plus 2 Vertrages wurde das Raketenkommando in Wiesbaden deaktiviert und bezeichnenderweise im November 2021 reaktiviert, mit dem Ziel, vollständige Einsatzbereitschaft im Sommer 2023 zu erreichen. Die gleichen Kreise, die vor 100 Jahren nationale Konflikte für ihre Interessen instrumentalisierten, sind heute wieder am Werk. Wieder wird bedenkenlos gepokert und dabei billigend die Gefahr eines Weltkriegs und damit neues, unermessliches Leid in Kauf genommen. Dieser Krieg ist das Ergebnis von Vorgängen in Europa seit Ende des Kalten Krieges 1989. Schaut man hier genauer hin, dann bildet sich eine klare Spur heraus, die man zunächst nicht glauben mag. Eine Kette von Fehlverhalten westdeutscher und dann gesamtdeutscher Regierungen führt direkt in den Ukraine-Krieg. Eine Besonderheit besteht darin, dass die materielle Sicherstellung des Krieges seitens der Ukraine fast vollständig in den Händen des Westens liegt und dadurch hat dieser Krieg quasi weltweite Dimension real erreicht. Wir sind derzeit Kräften ausgeliefert, die jegliche Souveränität abgegeben und mit ihrer Politik die Existenz Deutschlands riskieren. Die Voraussetzungen für eine freie, demokratische Gesellschaft sind heute kaum noch gegeben. Wir dürfen uns nicht wieder, wie beispielsweise 1999 im Jugoslawienkrieg geschehen, mittels Lügen in einen Krieg hinein manipulieren lassen. Nachdem die USA 1999 für einen Krieg gegen Jugoslawien kein UN-Mandat bekamen, mandatierten sie seither ihre Kriege selbst. Damit regiert das Faustrecht. Ohne Informationsfreiheit keine Meinungsfreiheit. Keine Debattenkultur, in der sich Bürgerinnen und Bürger durch Informationen, Wissen, Streitgespräche und Abwägen eine Meinung überhaupt bilden können. Deshalb dürfen wir nicht mehr schweigen, müssen mit allen friedliebenden Menschen, mit unseren Stimmen und unserem Tun helfen, damit Deutschland rauskommt aus dieser Kriegsspirale und wieder gut nachbarliche Beziehungen mit Russland aufnimmt. Protestieren wir gegen die Maßnahmen, die zur Verlängerung des Krieges in der Ukraine führen. Verhindern wir das Kriegsgeschrei, verhindern wir aber auch, dass in Deutschland wieder Menschen, die ihre Stimme erheben für den Frieden und gegen jeden Krieg unterdrückt, bedroht und eingesperrt werden. Aufgabe einer geschlossenen Friedensbewegung muss es sein, die Hasardeure dieser Welt aufzuhalten und einen großen und wahrscheinlich letzten Krieg zu verhindern. Das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich mit Hilfe aller möglichen Kräfte in der Welt zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und zu Friedensverhandlungen zu kommen, die die Interessen der Ukraine und von Russland berücksichtigen. Ihre Hilfe als Vermittler haben angeboten Präsident Xi Jinping mit seinem Zwölf-Punkte-Plan, Präsident Lula von Brasilien mit einem Friedensclub mehrerer Länder des globalen Südens, Präsident Erdogan und sehr wichtig Papst, Johannes, äh, Papst Franziskus. Es ist offensichtlich, dass alle diese Personen nicht beschuldigt werden können, Putin-Versteher zu sein. Frieden in der Ukraine wird es aber nur gemeinsam mit Russland geben und nicht gegen und gleich gar nicht durch einen Sieg über Russland. In der großen Gefahr, in der wir uns und die Völker Europas aktuell befinden, haben wir keine Zeit mehr uns über parteipolitische Differenzen und unterschiedliche gesellschaftspolitische Orientierungen zu streiten. In dieser Situation sollten wir uns auf das konzentrieren, was uns eint. Wir schließen diesen Zusammenschnitt der Pressekonferenz mit dem Zitat von Hans Bauer. Nur ein aufgeklärter Bürger und ein aufgeklärtes Volk kann die Politik, diese Kriegspolitik, zur Umkehr zwingen.